Guten Tag, es ist 11.50 Uhr und ich bin sehr gespannt, denn wir haben gleich wieder akademische Mittagspause hier in unseren Büroräumen von ILEX Rechtsanwälte in Potsdam. Und gleich bekomme ich Besuch von Herrn Eberhard Stellbring, ähm, Kompetenzzenter, Direktion Gerald Krasnick vom Ergo-Konzern. Und Herr Eberhard Stellbring hat ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu einem sehr komplexen Thema der Liquidität. Er berät Kapitalgesellschaften bei der Neuordnung ihrer betrieblichen Altersversorgung. Und das aus gutem Grund. Es geht um die betriebliche Altersvorsorge, um eine Zusatzrente über den Arbeitgeber, kurz gesagt die Betriebsrente, also insbesondere Zusagen für Gesellschafter, Geschäftsführer, aber auch für Mitarbeiter. Viele Firmen haben hier in der Vergangenheit, teilweise also schon einige Jahre her, Zusagen getätigt mit der Konsequenz dass das Unternehmen nur schwer verkäuflich ist bzw. der Einstieg des Investors, des venture Kapitalgebers oder der Betriebsübergang an die nächste Generation schwierig geworden ist. Und dieses Thema interessiert mich ganz besonders, weil es das Thema unserer Zeit in einer alternden Gesellschaft ist und natürlich auch verknüpft ist mit den Fragen der Liquidität. Musik Lieber Herr Stellbrink, herzlich willkommen bei ILEX-Rechtsanwälte, lieber Eberhard. Du hast berufliche Stationen bei der Deutschen Bank absolviert, bei der Postbank, bei mehreren Versicherungen. Du warst Geschäftsführer bei einem Kölner Finanzdienstleister, dann hat es dich nach Berlin umgezogen und du warst geschäftsleitend bei einer Tochtergesellschaft der Berliner Volksbank tätig. Wie bist du an das Thema betriebliche Altersversorgung gekommen? Das ist relativ einfach zu erklären, die jeweiligen Partner haben alle dasselbe Ziel verfolgt, mhm. dass sie ihre Kunden mit meiner Kompetenz vernetzen. Weil ah, ja. ich habe eine seltene Eigenschaft, ich bin auf der einen Seite gelernter Industriekaufmann, Spezialität, Bilanzen, Controlling, Finanzdienstleistungsfachwirt ja. und Versicherungsfachwirt und äh, habe Financial Planning studiert. Ja. Und äh, das haben die gerne gemacht, neben dem, dass ich da auch noch Vertrieb gemacht habe. Ah ja, okay. Und ich habe das jetzt so verstanden, wir haben da ein Problem, insbesondere Kapitalgesellschaften, die gut und nachhaltig wirtschaften, haben vor vielen Jahren betriebliche Rentenzusage für den Geschäftsführer, den Geschäftsgesellschafterinhaber, aber auch für die Mitarbeiter aufgebaut. Das ist auch gut und richtig so. Ja. Aber jetzt haben diese Firmen ein Problem in der Bilanz. Richtig. Worin besteht dieses? Wir hatten ganz früher, als ich damit angefangen habe, nur eine Steuerbilanz. Da hatten wir 6%, wenn wir Rückstellungen gebildet haben. Fand ich total toll. Man konnte eine Riesenrückstellung machen. Hm. Und heute haben wir allerdings gleichzeitig Handelsbilanzen. Hm. Und diese Handelsbilanz guckt ganz genau nach, was ist die wirtschaftlich echte Situation. Hm. Und man muss nur auf die Zinsen gucken. Wir haben momentan nicht mehr 6%, ja. sondern nur noch 1,6%. Ja. Und da ergibt sich folgender Effekt. Nur mal angenommen, du hast ein Auto und fährst nach Hamburg. Das fährt 60. Ja. Und du steigst in ein anderes Auto ein. Das fährt 16%. Welches ist schneller in Hamburg? Na das mit 60. Siehst du? Und genauso ist das in der Bilanz, nur die Zeit ist die Steigerung der Rückstellung mhm. und dadurch passiert, dass zum Beispiel Ausschüttungssperren da sind. Geschäftsführer kriegen ihren Gewinn nicht, mhm. die Firma verzehrt ihr Eigenkapital, die ist pleite und die wissen es gar nicht. Mhm. Mehrfach erlebt. Naja, okay. Und das okay. hindert eben die gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung, so wie ich das verstanden habe, Richtig. weil Unternehmensnachfolger, äh, Venture-Kapitalgeber, aber auch Investoren sich möglicherweise schwer tun, in eine Firma einzusteigen, die mit solchen Zusagen belastet ist. Das heißt, das geht so lange gut, solange die Kapitalgesellschaft sich nicht verändert, aber unser Leben ist begrenzt und da muss sich die Gesellschaftsstruktur jedes Unternehmens natürlich zwangsläufig irgendwann ändern. Das bisherige Modell ist also nicht nachhaltig, kann man das so sagen? Das bisherige Modell war aus steuerlichen Gesichtspunkten mal nachhaltig. Mhm. Heute ist es für den meisten Geschäftsführer wichtig, die Sachen zu trennen. Ja. Zu sagen, ich bin ein Mensch und gleichzeitig Kapitaleigner dieser Gesellschaft. Mhm. Und wenn ich jetzt die Sache nicht voneinander getrennt kriege mhm. und die Gesellschaft immer für mich zahlen muss, dann ist mein Erbrecht im Eimer, hm. dann kann es sein, dass die Firma gar nicht verkäuflich ist oder ja. schwer verkäuflich ist. Ich möchte also eine Trennung zwischen mir als ja. Person und der Firma wiederherstellen. Ja. Das ist die Idee und das machen momentan sehr, sehr viele, weil eben die Differenz so groß ist. Ja, jetzt verwende ich mal so ein neudeutsches Wort, also das ist eine Art Outsourcing, Richtig. aber wie genau muss ich mir das vorstellen, dass betriebliche Rentenzusagen outgesourced werden und wieso darf ich die dann aus der Bilanz nehmen? Das liegt einfach daran, es gibt große Konzerne wie eben der Ergo-Konzern, ja. der es sich leisten kann, dafür Tochtergesellschaften zu haben, ja. ähm, bei denen ich eben der Spezialist bin und dann eben sagen kann: Okay, ich nehme alles, was in dieser Bilanz ist zum Thema Pension, lager es aus und jetzt kommt das Besondere. Ja. Ich mache die bestehenden Sachen nicht kaputt, ja. sondern übertrage sie. Ja. Vorteil für den Gesellschafter, Geschäftsführer. Die Firma ist das eine, meine private Vorsorge ist das andere. Mhm. Ich habe es getrennt, ich kann Erbschaft alles machen, was ich will, ich kann Unternehmen verkaufen, wie ich will. Mhm. Und ich bin nicht mehr abhängig von der Kapitalgesellschaft, was mich privat betrifft. Ja, natürlich. Sondern ich habe einen direkten Anspruch gegenüber den ausgelagerten Gesellschaften. Und wenn ich das Stichwort Bilanz höre, dann ist das ja ein Thema, das auch Steuerberater bearbeiten. Jetzt ist es natürlich so, dass Steuerberater Experten sind für Steuern, nicht zwingend für Fragen der betrieblichen Altersversorgung. Wie kommt man denn da zusammen oder welchen Tipp würdest du einem Steuerberater geben, worauf er auch achten soll, um diesen Aspekt mit zu bedenken? Also grundsätzlich ist ein Steuerberater enorm wichtig. Ja. Also als Beispiel, wenn ich eine Beratung mit einem Kunden mache, spätestens ab dem zweiten Termin, hole ich den Steuerberater ja. mit hinzu. Ja. Aus Steuerberatersicht ist es äh, relativ einfach, wenn er in der Handelsbilanz sieht, und das ist bei Gutachten sofort erkennbar, ja. ich habe eine Ausschüttungssperre drin, ja. das Eigenkapital wird immer weniger, mhm. weil die Rückstellungen immer mehr werden. Einfach den Kunden informieren und dann sagen, da müssen wir was tun. Das ist relativ einfach ja. und dann haben wir Lösungen. Natürlich. Ganz zum Schluss gibt es die Gretchenfrage, nach ja. dem fauschsten Sinne. Ähm, auch deine Beratungsleistung kostet Geld. Was muss ein Unternehmen aufwenden, um deine Beratung zu nutzen? Okay, da wir eine Spezialität sind gegenüber vielen anderen Anbietern, weil wir die bestehenden Sachen damit übernehmen sieht es so aus, dass ein einmaliges Honorar da ist, ja. plus eine laufende Geschichte. Aber damit man ungefähr aus meiner letzten Kundenbeziehung mein Gefühl dafür hat, das einmalige Honorar war 2.000 Euro, ja. und die laufende Geschichte ist 350 Euro. Ja. Und äh, das war es dann, aber dafür hat der Kunde alle Sicherheiten. Ja, ja. ja. vielen Dank. Ich fand das ganz interessant. Ähm, mich bewegt das Thema Liquidität und das ist ein absolutes Spezialthema, habe ich den Eindruck, ähm, was wahrscheinlich so speziell ist, dass man wirklich einen Experten dafür braucht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir gehen jetzt zum Lunch, denn wir haben akademische Mittagspause und nach dem Interview gibt es immer einen Lunch. Vielen Dank. Wunderbar, danke auch. Dankeschön.